Haben Sie auch so viele Geschenksideen für Ihre Liebsten und können sich nicht entscheiden? Mit Graz-Gutscheinen liegen Sie immer richtig, denn er ist mittlerweile in nahezu 800 Grazer-Geschäften einlösbar. Graz-Gutscheine genau was ich wollte.